Im Dunkeln. Wir sind heute gerade in der Schule kurz vor der Beginn der Dunkelheit. Manu ist mit dabei und meine kleine Kortexe Josephine. Bei Dieser Schule merkt man trotz dass es dieser Plattenbau ist und der Plattenbau besteht ja von DDR-Zeiten aus Stahlbeton. Es ist alles sehr So stellenweise gibt es mir auch das Gefühl, der Boden kann eigentlich richtig halten. Und wo ich dennoch nichts richtig weiß, ist Es ist gerade Blödsinn, was ich mir gerade erfinde, dass es wirklich wahr. Da habe ich auch schon gesehen, es ist möglich, der Stabeton rausplatzt und der Boden auch schon anfängt zu wappern. Das ist Die schönen Schalten der Börste derzeit. Die schöne Sicherung. Ich sehe, es ist hier nicht so richtig nur Startetank. Es wurde irgendwie nochmal nachgebaut. haben. Dankeschön. Bitteschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Die sozialistische Schönheit. Die Verzierung von der Fenstern. Ich glaube, Kommen auf den Rand. Schütt dich wirklich an. Mal, das sind die kleinen Details, die man hier sieht. Ich hab wohl vermosert, vermodert, vermosert. Ähm, ja, ich weiß, es werden einige Leute sagen, bitte benutzt doch ein Filmlicht. Ich habe auch ein Filmlicht, ja? Ähm, ich habe das wirklich das mal gerade nicht ausgepackt. Wegen äh, den Lichtverhältnissen von einem Nachbar. Vielleicht sich sie gruselig im aus. Wenn ich mal auch noch. Ich dich doch. Scheiße. Alter, wer will hier noch her? Deswegen? Das heißt jetzt Mal kurz um die Ecke und verstehen. Ich sage mal, so es muss ich dann beschreien. Das ist ja keiner mit drin. Ne? Wir sind ja komplett allein. Allerdings mehr gibt es leider nicht zu sehen. Und so sage ich mal. Bye bye. Ciao. So,